Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenreview mit Martin und Martin. Wir werden immer besser, mit sein. Cool. Die Wochen haben wir wirklich wieder sehr exquisite und bombastische Nachrichten. Also man muss ja sagen, nicht jede Woche ist gleich gut, aber die Folge wird es sicher. Also am Montag hat es gleich richtig, richtig geil angefangen. Die, die Geschichte ist so blöd, die kann man nicht erfinden, glaube ich. Nein, also manche Meldungen, die müssen wirklich echt sein. Du meinst das aus Chicago, oder? Ja. Also leider. stellt euch vor, ihr braucht Kohle und überfällt es am Hotdog-Stand, also so ein Würstelstand stadion das bei uns. Hotdogs sind diese langen, dicken, also mehr oder weniger Würstel, in so am Und dann rennt der Typ mit der Puffe davor und schießt sie in sie Schlabberwürstel. Wie geil ist das? Er war vor dem Hotdog-Stand und schießt ihn dann selber in sein Würstel. der Davorrennen. Also der Wifste dürfte das sowieso nicht gewesen sein, weil wenn du Geld brauchst, überfallst du einen Hotdog-Stand. Nein. Aber er hat viel Zeit zum Nachdenken jetzt. Geschäftstüchtige Nachricht Nummer 2. Air Berlin. Die gibt es ja nimmer. Jo. Aber jetzt kann man auch viel haben. Einen auch kaufen. Aus dem letzten Flug der Air-Berlin. Unbenutzt, hoffe ich. Ja, ja, unbenutzt. Stellt okay. dabei. Okay. So geil. Ich habe mir schon überlegt, wäre das nicht cool, wenn man. Ich glaube, Air Berlin hat ja diese, diese Tickets, ein paar Leute sind gestorben, meiner Geld, gell? Die war es, wenn man solche auf Will Haben versteigert. Zumindest ein Weltwasser. <lacht> <gesagt. lacht> Vielleicht das Idee. Übrigens, Idee. Ja. Hast du gesehen, der so ein Junge, der U-Bahn-Fahrer werden will, der hat sich beworben. Äh, als U-Bahnfahrer. Ja. Wir gründen doch bald die U5, gell? Ja. die ist fahrerlos. Das ist kein Job mit Zukunft. Lieber Junge, das ist schön, aber es wird nichts bringen. In Pension wirst nicht gehen, als U-Bahnfahrer. Ich glaube es wird gar kein U-Bahn mehr geben, wo einer fahren, bis der zum Arbeiten aufhört. Ja eben. Du weißt, die verfolgte die Politik sehr intensiv, aber manchmal bin ich echt überrascht. Du meinst, äh, ich bin ja nicht so der Politik interessierter, in letzter Zeit natürlich, mit Sommergesprächen und so, aber die Nachricht hat mich auch ziemlich verwirrt. Das müsst ihr euch vorstellen. Die Johanna mikl das ist also die Landeshauptfrau in Niederösterreich, ist die jetzt gewählt worden. Die gleiche Fürstin. Genau, die ist gewählt worden. Nicht zur Landeshauptfrau, das wird das Ende Jänner sein, sondern zur Vorsitzenden der jungen Volkspartei. Die Frau ist 53. <lacht> und ich habe mich jetzt endlich daran gewöhnt, dass wir wieder eine richtige Burbaupartei haben. Mit der ÖVP. Ja. Und was machen die? Holen da so ein älteres Du, Vorsicht, ich Kaliber. bin 51. Bitte? Vorsicht, ich bin 51. Du bewirbst dich aber auch nicht für einen Kindergarten. Das stimmt. Eben. <lacht> Alter, die junge ÖVP ist echt schräg drauf. Das kann man aber toppen. Ja, wieso? Sebastian Kurz wird Vorsitzender des Seniorenbundes. <lacht> Jetzt ist die Nachricht von uns nur erfunden. Wer weiß, was passiert. Und ihr wisst, wo ihr es zuerst gehört habt. In der Schlagzeilenrevue. <lacht> <lacht> Sektion Orakel. Gehen wir wieder zum Bildungsauftrag? Das Bildungsauftrag, genau. Diese Woche haben wir einen Literaturhinweis für euch, und eine Doku-Empfehlung. Das machst du, weil die Buchmesse war jetzt. Die Buchmesse ich gerade, genau. Und deswegen haben wir jetzt einen Buchtipp für euch, und zwar, eine Autobiografie von Donald Trump, aber eine satirische, herausgegeben von Eric Baldwin, der tut nämlich in Amerika bei der Saturday Night Show, glaube ich, okay. immer den Trump parodieren. Und er macht das brillant. Und ich glaube, dass das Buch einfach genial ist und lustig ist und ihr solltet es wahrscheinlich im Klo lesen, weil es euch bepinkeln wird beim Lesen. Garantiert. Und was Ernsteres, auf ZDF, in der CVTEC empfehle ich, ich habe es noch nicht gesehen, ob sie steht auf meiner Liste, die Doku, erstes Jahr Trump. Was hat er geschafft, was ist überblieben? was ist wirklich passiert? Ich glaube, sehenswert ist denn. Man hätte es auch nennen können, das letzte Jahr Trump. Es ist leider nicht das letzte Jahr. Was Schön wäre es. Am Mittwoch, da zeigt es wieder. Manche Nachrichten sind einfach gesetzt. Absolut. Wir erinnern uns mit Freude, an die erste Episode der schlagzeilen zurück. Da haben wir schon über die Miss Bum-Bum berichtet. Mhm. Und unser Auge hat die Nachricht deswegen äh, erhascht. Er, er äh, ja, genau. Aufmerksamkeit. Unsere Aufmerksamkeit wurde auf die Nachricht gelenkt, weil es eine Dame mit nur einem Bein, oder einem amputierten Bein war, mhm. die ins Finale der Miss Bum-Bum in Brasilien gekommen ist. Mhm und heute wissen wir leider, dass es nicht war. ist. Schade eigentlich. Ja, Trotzdem gratulieren wir der entzückenden Rosi, 28, zu Miss Bumbum. Ihr Bumbum ist faszinierend. Ich verrate jetzt nichts Neues, wer die Nachricht gefunden hat. Die zweite Nachricht ist eher deins. <lacht> Ganz eindeutig? Man weiß jetzt. Man sollte ja auch ein bisschen längerfristig planen. Vor allem wenn man jung ist. Vor allem wenn man jung ist. Und unser Aber das ist vergessen die meisten. Ja. Und unser wahrscheinlicher Bundeskanzler... Der, tut, der, der ist nicht so dumm. Na, der, der plant plan voraus. Der plant schon voraus. und Ihr habt das Foto wahrscheinlich eh alle gesehen. Als Elektriker wird die Glühbirne für... Ich würde jetzt nicht so weit gehen. Ich würde sagen ja Hausmeister. Da muss er kein Elektriker sein. klassische ist tut sich äh, das. <lacht> Jedenfalls für seinen Zweitjob oder Job danach oder was auch immer. Ah, für die Pension. Er, braucht, er kriegt ja sicher auch keine Pension mehr. Das heißt, er braucht einen Zweitjob in der Pension. Und da übt er schon. Okay. mir gut, ich kann mir einen gut vorstellen. Wenn er mit 35 in Pension geht. Also mir ist jetzt erst eingefallen, vielleicht geht er mal nicht auf. Nein. Nein. Der hat zugesagt angefahren. Kann man abschließen. Der hat <lacht> Aber war abgefallen, hast du die Nachricht gesehen mit dem Kendo? Ich hab sie gelesen ja? und haben mir gedacht, deswegen haben wir immer verwechselt mit Australien, dann habe ich noch mal genau geschaut und hab feststellen müssen, nur weil sie Oberösterreicherin war, die das Foto gemacht hat, hast du nicht, dass es in Oberösterreich gemacht hat. Weil ich bin mir nicht sicher, wo das Foto gemacht worden ist. Vielleicht war sie Oberösterreicherin in Australien. Aber ihr könnt ja schauen, ob sie an dem Foto irgendwelche genau. Details erkennt. Und bitte schreibt uns unten rein. Kennt ihr die Tankstelle in Oberösterreich? Vielleicht, vielleicht ist sie in Oberösterreich. Ja. Könnt ihr uns dabei helfen, herauszufinden, ob das Foto in Österreich gemacht worden ist? Das ist unsere Frage der Woche. Ja, und der Donnerstag, das war eigentlich eine medienpolitische Sensation, die da so zwischen den Zeilen steht. Ich bin ja... Ich bin, ich bin du hast ja auch schon erwähnt. Derjenige, der jetzt sagen muss, es grenzt einen schwarzen Tag. Wie auch immer, <lacht> jedenfalls die Krone überlegt, sie sind nicht so ganz sicher, ob sie diese klassische Nackte. Sie ist ja nicht ganz nackt, sie ist ja nur barbrüstig. Ja. wir wissen Also die Dame oben ohne, wir wissen wovon, die wollen es im Pension anziehen. Anziehen. Ja. ja, Pension schicken. Mhm. Mhm. Spannend an der Geschichte ist ja dann, vor allem in Verbindung mhm. mit der nächsten Geschichte, während die Krone darüber nachdenkt, Nacktheit abzuschaffen und zu bedecken, fragt Facebook. Hoffen denn noch, schickt uns doch bitte eure nocker Baselfoto. Ja, aber warum? Die Idee dahinter ist von Facebook eh gut, schickt uns die Fotos, unser intelligenter Computer merkt sie dir, und wenn irgendwer so ein Foto von dir, also von deinem Lumpi oder deinen äh, Brüsten hochlädt, erkennt er das und löscht es gleich, damit es keine Sexfotos und Nacktfotos von Privatpersonen mehr gibt, warum die jetzt nicht selber wollen. Und was passiert eigentlich, wenn Facebook gehackt wird? Das wird ja nicht gehackt, das ist ganz sicher, Martin. Und große Unternehmen wie Facebook, Yahoo, AT&T, die werden nie gehackt, Martin. Aber das war dann ein Best-Off. Das die Goldgrube für YouPorn und Co. Wie sagt man? Die nächste Nachricht ist nur geiler. Wir haben ja schon geredet über, über den Hausmeister der Zukunft. In kurz. <lacht> Ich lass dich weiterreden. <lacht> so geil. Die Schlagzeile. Mit dieser Studie für, für die Kindergarten da da. Und da erstellst Freispruch für kurz. Der ist schnell. Der ist nicht immer noch Kanzler und ist jetzt schon verwickelt in Gerichtsurteile, wo er freigesprochen werden muss. Also ich sehe schon ein krasser Zwei. Glaubst du schafft das noch bis zu angenommen oder kassieren sie am gleich. Puh! <lacht> Ja, und Freitag, was war da? Unser Van der Bell. Bundespräsident. Genau. Der sitzt so in dieser Zuschauerloge in der Regierungs-, im Parlament da, mhm. in dem Ausweisquartier, und die heute fragt sie täuscht das, oder hat er keinen Spaß? Ich persönlich glaube, dass er immer so trennt. <lacht> Aber wie siehst du das? Du, das ist ein klassischer Fall. Der ärgert sich nicht über das Ausscheiden der Grünen, der denkt nur noch, wo er den Chick vergessen hat. Das ist wahrscheinlich richtig. Glaubt's mir. Oder, man kann ich endlich eine chick machen. Das genau. <lacht> Dort ist absolutes Rauchverbot, weil das ist ja der. Dort ist die Hofburg ja fast einmal abbrennt. Na dann. Aber er war noch nicht Bundespräsident. Oh, <lacht> uh, Hofburg, das. Uh. Das wird mir spannend. Brenzliche Geschichte. Gut, aber eine Meldung haben wir noch. Ja. Das ist wieder mal ein Sahnenstück der literarischen Kunst von heute Redakteur. Ich habe ja gesagt, das ist die Powerwoche. Also gleich auf der Titelseite nämlich. Hier wird Lenka betoniert. Das ist ja nur ganz, ganz, ganz. Und nicht das, was ihr jetzt denkt, mit Mafia und so. Nein, nein, nein, nein, nein, Keine und so. Nein, nein. Schickt mir ja ein Foto. Und die Unterüberschrift ist Wir betonen In diesem Sinne Beton betonen wir zwar, dass wir froh sind, dass sie einschätzt, jo. dankbar sind dafür, wir wünschen uns ein paar Daumen hoch und Likes und so. Ich kann es aber ruhig auch teilen. Te teilen ist gut. Geteiltes Leid ist halb. na geteilte Freude. Ja. Uns anzuschauen ist eine Freude. Ja, ja, schon. <lacht> also in diesem Sinne, teilt uns und teilt uns auch mit, was ihr denkt über die Sendung, in den Kommentaren. Ah, wir sehen uns nächste Woche wieder bei der nächsten Schlagzeilen Schlagzeilenrevue. Grüß euch. Ciao.